Geliebter Mensch, schön, dass du heute hier bist und dich entschieden hast, für das Wohl deiner Gesundheit und für das Wohl deiner Seele zu sorgen. Wir werden eine hochenergetische tiefgehende Meditation machen, in welcher wir uns vollkommen neu zu Gott ausrichten, in welcher wir die Verbindung zu unserer Seele festigen und stabilisieren. Und so bitte ich dich nun, deine Augen zu schließen und dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren. Atme das Licht der Liebe in dich hinein und dehne dich mit jedem Atemzug, mit dem Licht der Liebe, immer mehr aus. Spüre wieder bei. Kraft und Licht und Liebe in dich hineinströmen und genieße diese Kraft und diese Liebe, welche ein Teil von dir ist. Rufe nun mit deiner inneren Stimme Mutter Erde, und bitte sie, ihre Liebe mit dir zu teilen. Dann rufe mit deiner inneren Stimme. Die Liebe Gottes und bitte sie, ihre Liebe mit dir zu teilen. Öffne deine Seele und erhalte das reine, pure göttliche Licht, welches nun zu dir strömt. Du bist auf allen Ebenen geerdet und fest, verbunden mit allem was ist. Deine Seele dehnt sich aus und das Licht der Liebe fließt durch dich hindurch. Verbinde dich nun mit deinem Herzen und lege den Fokus auf deine DNA. Bitte Gottes Liebe, Deine DNA-Codes zu aktivieren, welche Dich dabei unterstützen in der Steuerung und Umwandlung von Impfstoffen in reines Licht. spreche diesen Satz mit deiner inneren Stimme. Ich bitte darum, dass sich die DNA-Codes aktivieren, welche für die Steuerung und Umwandlung von Impfstoffen in reines Licht wirken. Ich bitte darum, dass dies jetzt geschieht, so wie es für mich richtig ist. Ich bitte nun die göttliche liebe all meine zellen mit licht und liebe zu aktivieren mit licht und liebe zu schützen und in ihrer ursprünglichen struktur zu halten Ich bitte darum, dass alles Notwendige jetzt geschieht. Ich bitte darum, dass reines, pures, göttliches Licht in meiner DNA fließt, in meinen Zellen fließt und mich schützt. Ich bitte darum, dass meine Seele und die Verbindung zu meinem Körper und Geist geschützt wird. Ich bitte darum, dass dieser Schutz stabilisiert wird und die Verbindung erhalten bleibt. Ich bitte darum, dass völlig egal, was geschieht, ich vollkommen geschützt bin durch Liebe und Licht und eins mit meiner Seele bin. Und ich bitte darum, dass meine Liebsten und deren Seelen ebenfalls mit Licht und Liebe geschützt sind. So Fühle nun in dir das helle Licht der Liebe, der unendlichen, vollkommenen Liebe von Smarana. Fühle die Nähe Gottes und wisse, dass diese Liebe und dieser Schutz immer bei dir sind. Dass diese Verbindung heute gestärkt wurde und du, deine Seele, welche dich so sehr liebt, immer wieder neu schützen kannst. Die Liebe und das Licht sind bei dir. Und so komme mit diesem Wissen, mit dieser Hoffnung, mit dieser Kraft, mit diesem Licht langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Nimm dir so viel Zeit, wie es sich gut für dich anfühlt. Gesegnet ist dein Licht.